Herzlich willkommen, zweiter jugendtag community Talk am dritten Tag hier in der Wikipacker-WG. Ich freue mich sehr, dass wir äh, drei Gäste haben. Paul Lub 42 ist da, Liv ist da und Way mit dem Zopf äh, werden euch jetzt gleich über die Datenschutzgrundverordnung und überhaupt Datenschutz für Jugendliche etwas erzählen, direkt nach unserem Vorspann. Viel Spaß. Mhm. Ihr seid alle sehr gespannt, äh, uns heute zuzuhören. Ähm, denn wir wollen heute über Datenschutz und warum Datenschutz besonders für Jugendliche wichtig ist und DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, grundverordnung das ist der legalere Teil davon, ähm, reden. Und ähm, wir dachten, wir stellen es erst mal vor. Ich bin Liv und ähm, ich bin seit, ich glaube, erst anderthalb Jahren bei Jugendtech dabei. Ähm, genau, und ich beschäftige mich... Ähm, selber mit Datenschutz ähm, und werde euch auch ein bisschen was von meinem kleinen Projekt vorstellen. Ähm, genau, ich benutze sie ihr Pronomen und ähm, gehe noch zur Schule, was auch äh, was mit meinem Projekt zu tun hat. Hallo, ich bin Paul, ich bin zehn Jahre alt und ähm, studiere jetzt Informatik und bin jetzt auch schon seit ein paar Jahren bei JugendHack. interessiere mich auch für Datenschutz und werde euch auch ein paar Sachen erzählen, was ich ähm, für lustige Sachen mit Datenschutz gemacht habe und so. Moin, äh, ich bin mit dem Zopf, sie, ihr. Ähm, ich beschäftige mich auch total gerne mit Datenschutz, äh, gerade auch in Bezug auf Softwareentwicklung. Und wir dachten, wir fangen jetzt mit so einem kleinen äh, Icebreaker an. Und zwar, äh, was ist euer Lieblingsdatenschutz-Fun-Fact? Ähm, genau, ich brauche noch ein bisschen Zeit, um mir was zu überlegen. Aber, ähm, Paul, willst du vielleicht anfangen? Äh, ja, ähm... Ich, ich habe tatsächlich was, und zwar, ähm, es kennt ja eigentlich wahrscheinlich ziemlich viele Leute diese Datenschutzerklärungen, datenschutzerklärung so ellenlangen Texte, die sich so gut wie niemand durchliest. Und ähm, ich habe dann mal angeguckt in der DSGVO, was da drin steht. Und dazu Und da steht tatsächlich im Prinzip drin, dass die mit Emojis gemacht werden können. Also, das es steht nicht ganz drin, aber ähm, ich kann ja mal kurz zeigen, was drin steht. Ähm. So, jetzt muss der... Ähm, ja, also der DSGV steht nämlich in Artikel 12 drin. Ähm, die Informationen können in Kombination mit standardisierten Bildsymbolen bereitgestellt werden. Und wenn sie elektronischer Form dargestellt werden müssen, müssen sie maschinenlesbar sein. Und ja, was sind standardisierte Bildsymbole, ähm, die maschinenlesbar sind als Emojis? Ähm, das ist ganz witzig, weil es würde natürlich Datenschutzerklärungen aufwerten, dann würden wahrscheinlich viel mehr Leute sich die auch die angucken. Ja, total Mit dem Zopf hast du irgendwas? Ja, auch, was äh, findest du also so witzig? Dein Fun-Fact finde ich richtig äh, gut, auch im Positiven richtig gut. Äh, mein Fun-Fact geht leider nicht ganz so ins Positive. Ähm, ich habe mir mal die äh, Datenschutzerklärung von Microsoft äh, runtergeladen und als PDF gespeichert. Ähm, und jetzt kann man sich ja mal überlegen, wie viele Seiten sind das wohl in A4? Es sind 1200. Das sind, und es ist ganz clever gelöst. Es ist eigentlich nur so eine Seite auf dem Bildschirm. Aber das sind ganz viele Unterpunkte. Und wenn alle expandiert sind, dann sind das 1200 Seiten PDF auf A4. Das finde ich äh, schockierend, aber trotzdem lustig. Und Liv, hast du da irgendwie was, was äh, du lustig findest? Ich fürchte, ich habe nicht so richtig so ein Fun-Fact, aber eher so ein ähm, Nachdenk-Fakt. Ich finde zum Beispiel also das Recht auf Vergessenwerden in der DSGVO total spannend und so was das irgendwie ethisch so bedeutet und so was macht das Internet mit uns und wie lange bleibt man da und sowas. ist nicht so ein Fun-Fact, aber so ein ähm, Nachdenk-Fakt. Eine Sache, die ich auch noch sagen wollte, wir sind alle keine Anwälte. Alles, was wir hier sagen könnte ähm, theoretisch falsch sein. Wir versuchen natürlich unser Bestes zu geben. Ähm, aber falls ihr irgendwelche richtigen Fragen habt, die wirklich das Gesetz betreffen ähm, oder da irgendwie Probleme habt, solltet ihr am besten mit einem richtigen Anwalt äh, darüber sprechen. Genau. Wunderbar. Ähm, dann erstmal so, warum ist denn ähm, so, warum, warum ist Datenschutz wichtig? Was, worum geht es überhaupt bei Datenschutz? Und mit dem Zopf willst du da mal was sozusagen? sagen? Ja, genau. Es gibt beim Datenschutz, ähm, so unabhängig jetzt von Recht äh, und Datenschutzgrundverordnung und äh, unabhängig davon, wo wir uns gerade sind, es gibt so ähm, Grundsätze des Datenschutzes. Das sind eher so philosophisch-ethische Grundsätze. Da geht es darum, was ist Datenschutz überhaupt und weshalb ist, sind personenbezogene Daten überhaupt wert zu schützen? Gut, für die meisten, die das ja angucken werden, haben das schon so eine Idee, aber trotzdem können wir es ja nochmal durchgehen. Ähm, da gibt es äh, den ersten... Punkt, das ist ein ganz abstrakter Punkt. Das ist, das ist der Grundsatz von Treu und Glauben. Das hört sich total kryptisch an, ähm, aber da geht es erstmal darum, dass Datenschutzverhältnis, dass Daten verhältnismäßig verarbeitet werden soll. Das heißt, ähm, dass ich nicht einfach äh, irgendwelchen Quatsch mit Daten machen kann, dass ich vertrauenswürdig umgehen muss mit allem, was äh, personenbezogene Daten sind. Der nächste Punkt ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, das heißt, ich darf nicht für irgendwie eine Bestellung von einer Pizza einen kompletten Lebenslauf und die Schuhgröße aller Verwandten verlangen. Das hat nichts damit zu tun und steht in keinem Verhältnis. In anderen Ländern kenne ich das leider, aber ähm, also in Indien ist das leider so, dass man alles Mögliche über angeben muss. Aber ähm, eigentlich ist, entspricht das nicht den Prinzipien des Datenschutzes. Äh, der nächste Punkt ist die Zweckbindung. Das heißt, ich darf nicht sagen. Ja, ja? Achso, ich wollte davon Frage. mal fragen, ähm, weil, ähm, was sind denn diese personenbezogenen Daten, Das ist das Begriff jetzt schon dafür mal verwendet, aber vielleicht weiß jetzt nicht jeder, oh, ähm, ja. was das jetzt bedeutet oder sowas, vielleicht willst du es uns erklären? Kann ich kurz machen. Personenbezogene Daten sind alles, was mich identifizierbar macht. Das könnte mein Name sein, meine Adresse, mein Wohnort, mein Alter oder eine Kombination vor allem häufig aus dem. Aber im Digitalen auch so Dinge wie eine IP-Adresse. Damit kann ich identifiziert werden. Personenbezogene Daten sind alles, die bezogen auf mich sind. Womit ich sagen kann, das ist ziemlich sicher diese Person. Okay, genau. Und also, personenbezogenen Daten, glaube ich, das ist sowas, was man ganz oft hört. Und da gibt es aber ja sozusagen auch noch Unterkategorien. Ähm, also, zum Beispiel, meine Gesundheitsdaten sind total wertvoll. Oder sowas, das ich besser schützen sollte als vielleicht meine Schuhgröße, ähm, Obwohl man natürlich irgendwie alle Daten schützen sollten, sollte. Ähm, aber zum Beispiel, mit meinen Gesundheitsdaten kann man ganz viel Sachen über mich herausfinden, über mein persönliches Leben mich vielleicht auch irgendwie mehr beeinflussen und ähm, das sind Sachen, die ich privat halten möchte, wohingegen zum Beispiel meine Schulgröße, obwohl sie natürlich auch irgendwie äh, zu mir gehört, vielleicht nicht ganz so, so ähm, sensitive Daten sind. Also da muss man auch noch mal, es gibt personenbezogene so Daten und die selber haben auch noch mal Unterkategorien sozusagen, ähm, wie naja, gefährlich ist nicht das richtige Wort, aber äh, wie wert sie sind. Genau, da muss man ja auch beachten. Also zum Beispiel, man kann ja mit Daten, hoffe ich Leute, sage ich jetzt mal, erpressen, in Anführungszeichen. Also mit bei Gesundheitsdaten kann es ja zum Beispiel sein, dass man nicht möchte, dass andere die erfahren, weil die dann ähm, Druck auf einen ausüben können. Jetzt, jetzt nicht ein Beispiel so für Jugendliche, aber zum Beispiel im Arbeitsleben oder sowas ist natürlich relevanter teilweise. Ähm, darum sind die besonders schützenswert, aber generell ist es ja eben immer der Punkt auch, ähm, einer der Punkte, wieso wir Datenschutz brauchen, weil Datenschutz ja eben es ermöglicht auf Leute Einfluss auszuüben. Jetzt auch ein bekanntes Beispiel war jetzt ähm, mit Brexit, in der US-Wahl 2016, wo ja sehr viel mit extrem personalisierten An äh, pers personalisierten Werbungen ähm, gearbeitet wurde, was dazu geführt hat, dass das Ergebnis schon nach Ansicht vieler Leute beeinflusst wurde. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, dass das eben ähm, dass Daten geschützt werden müssen, damit man nicht beeinflussbar ist über diese. Genau, das äh, geht, finde ich, in eine ganz interessante Richtung. Äh, also im Datenschutz geht es eigentlich immer darum, dass klar sein muss, weshalb irgendetwas äh, so ist. Das ist so ein ganz wichtiger Grundsatz äh, vom Datenschutz. Und wenn ich jetzt irgendwelche personalisierte Werbung zugesteckt bekomme, äh, von mir aus Wahlwerbung für irgendeine Partei, äh, dann sollte ganz klar sein, dass das personalisierte Werbung für mich ist. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz und das wird leider in vielen Ländern der Welt äh, mit Füßen getreten, dass das so sein muss. Das, das finde ich, ganz äh, schockierend. Das stimmt. Und ich glaube, dass so, wir haben so ein bisschen gerade abgeschlossen, so warum Privatsphäre ja, und generell Datenschutz auch wichtig ist. Also da gibt es ist auch eine Website, die heißt whyprivacymatters.org. Ähm, ist auch auf GitHub, könnt ihr auch einen Pull Request machen. <lacht> ähm, und ähm, genau, da ist einfach nochmal so aufgelistet, so, dass man vielleicht auch Daten besitzt, die anderen Leuten gehören, die man nicht teilen sollte. Und vielleicht auch an Institutionen, dass es Daten gibt, die sollte man nicht an. Wunderbar, danke, das. Ähm, die man nicht an alle Institutionen weitergeben sollte und, und das versucht so zu trennen, damit vielleicht auch Informationen nicht herausgefunden werden können, ähm, dass sie irgendwie schlecht aussehen, obwohl man eigentlich gar keine schlechte Person ist. Also, genau, aber ich glaube, ähm, du hattest gerade noch was zu generell den Prinzipien ähm, von äh, Datenschutz gesagt. Willst du dazu nochmal weiter sagen? Ja. Ich kann es versuchen kurz zu fassen. Also es gibt noch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Das hatten wir ja. Es gibt den Grundsatz der Zweckbindung. Das heißt, ich darf nicht, wenn ich sage, ich sammle Daten, um irgendwie eine Volkszählung zu machen oder Beispiel hier Corona. Ich darf nicht für die, wenn ich sage, dass ich Daten zur Kontaktverfolgung sammle, darf ich die nicht plötzlich für Kriminalverfolgung. Bilden. Das ist ein anderer Zweck und die müsste ich dann, das müsste ich vorher gesagt haben ich muss es transparent machen, ich muss ganz genau, es geht auch in die Richtung Zweckbindung, ich muss sagen, wofür, warum, wie lange, was genau, ich muss einfach sagen, wie mit den Daten umgegangen wird, wer kriegt noch Zugriff darauf und so weiter. Und danach äh, zwei ganz wichtige Punkte, ähm, nämlich die Datensicherheit, äh, dass die irgendwie nicht ungesichert rumliegen, dass nicht aus, äh, vor meiner Tür eine Kiste liegt mit all meinen Kontaktdaten äh, und Datenrichtigkeit. Das heißt, ich äh, habe ein, oder es sollte, ich sollte ein Recht haben, ähm, alle Daten über mich, die falsch sind, korrigieren lassen zu können, dass Leute verpflichtet sind, falsche Daten von mir zu korrigieren ähm, und so weiter. Und dann, das ist jetzt speziell ähm, Europa, von der DSGVO her, habe ich äh, ein Recht auf rechtmäßige Datenverarbeitung. Genau deshalb, das ist der Grund, weshalb es die Datenschutzgrundverordnung in der Europäischen Union gibt. Und die äh, umfasst nämlich all diese Grundsätze der Daten, ähm, des Datenschutzes. Wir haben jetzt schon die ganze Zeit das Wort DSGVO um uns geschmissen. Ich will mal eine von euch ähm, sagen, was überhaupt die DSGVO ist. Ähm, also, genau, Paul, willst du das einfach mal machen? Äh, ja, gerne. Ähm, also die DSGVO ist ein, ja, es das heißt nicht Gesetz, sondern Verordnung, aber ist im Prinzip ein Gesetz, das ähm, auf europäischer Ebene 2016 beschlossen wurde und ähm, da wird festgelegt, dass. Die ganzen Regeln, wie Daten verarbeitet werden dürfen, ähm, wie die weitergegeben werden dürfen, vor allem auch in Länder außerhalb der EU, ähm, welche Rechte die, das heißt betroffene Personen sind, die Leute, über die die Daten, auf die sich die Daten beziehen, also welche Rechte die haben also was es soll vereinheitlicht werden, weil davor gab es so, so ein, eher so ein Flickenteppich, da hatte jedes Land ähm, seine eigenen Regelungen und die DSGVO hat das Ziel, dass eben die Regeln möglichst einheitlich sind, damit eben auch ähm, die Daten in der EU weiter transportiert werden können, weil die überall gleich geschützt sind. Und ähm, die wurde, wie gesagt, 2016 verabschiedet und ist dann 2018 am ähm, 25. Mai in Kraft getreten. Man hat dann erst am ähm, 2018 so richtig davon gehört eigentlich, weil dann plötzlich in allen Zeitungen das stand. Und ja, ist halt ein Gesetz, dass das eben alles vereinheitlichen soll. Genau, und ich glaube, so also eine ganz wichtige Sache ist, ah. dass die DSGVO mehr Rechte an sozusagen die Einzelpersonen gibt. Also das sind zum Beispiel dieses bekannte, dieser bekannte Artikel 15, dass man zum Beispiel fragen kann, ähm, was äh, Institutionen oder Firmen ähm, für Daten überein haben ähm, oder halt das Recht, dass man es berichtigen kann und sowas. Ähm, genau, also Einzelpersonen kriegen mehr ähm, Rechte und... Ähm, Institutionen und Firmen ähm, kriegen mehr Pflichten. Also dass es da so einen ähm, irgendwie so einen Wechsel gibt und wir müssen ähm, viel mehr darauf aufpassen und genau also nach dem ähm, 25. Mai 2018 zum Beispiel sind dann auch so diese ganzen Cookie-Banner oder sowas viel mehr geworden, ähm, dass man immer bestätigen muss <lacht> ähm, oder es gibt auch manche Seiten, also vor allem amerikanische Seiten, die man halt in der EU jetzt nicht mehr aufrufen kann weil die halt ähm, äh, gesagt haben, dass sie das nicht umsetzen, weil man das umsetzen muss, wenn man ähm, europäische Bürger bedient. Ähm, genau, hat vielleicht dazu noch jemand was? Ähm, ja, ich könnte noch kurz was sagen. Und zwar, ähm, welche Ansätze die DSGVO verfolgt, ähm, weil das ist ganz interessant, die verfolgt so im Prinzip gibt es drei Säulen. Ähm, als erstes sagt die DSGVO, dass die Leute, die Daten verarbeiten, personenbezogene Daten, dass die selber erstmal für die Sicherheit und für den Datenschutz sorgen müssen. Da gibt es auf Englisch das Schlagwort Privacy by Default und Privacy by Design, also Datenschutz als Standardeinstellung und Datenschutz aber eben auch durch die Technikgestaltung. Also ich muss halt eben, wenn ich jetzt neue Software entwickle, dafür sorgen, dass die möglichst datenschutzfreundlich ist. Und da müssen dann halt meine eigenen Interessen zurückstehen. Ähm, das zweite sind eben die eben schon erwähnten Betroffenenrechte, ähm, die sorgen halt dafür, dass ähm, ich als Betroffener meinen Datenschutz äh, selber in die Hand nehmen kann und ähm, dafür sorgen kann, dass ähm, eben der Datenschutz durchgesetzt wird und ich ähm, sehe jetzt hier schon eine Frage, dass Leute gefragt haben, wie man das als Entwickler einfacher macht, ähm, Datenschutzgesetze einzuhalten. Ähm, ich glaube, dazu wollen wir nachher noch was sagen, aber grundsätzlich ist es so, ähm, dass man halt auch eben als ähm, Benutzer auf einer Webseite oder als Benutzerin ähm, dafür sorgen kann, indem man halt eben seine Datenschutzrechte, also so Auskunft und Löschung, und Berichtigung und sowas ähm, nutzen kann. Und das Dritte ist, dass eben es auch Haftung und Geldbußen und sowas gibt. Das sind immer diese gefürchteten Millionenbußgelder, die die Aufsichtsbehörden verhängen können, was eben dazu sorgt, dass die DSGVO notfalls auch, ich sag mal, Datenschutz mit der Brechstange durchgesetzt werden kann. Ah, sorry. Ähm, genau, kleine Anmerkung da noch. Wir reden jetzt ja immer die ganze Zeit über Digitales und Datenschutz ist im Digitalen ja auch total äh, wichtig und total weit verbreitet. Ähm, aber ähm, Datenschutz ist äh, genauso, äh, die dsgvo form die gilt genauso in der analogen Welt, das heißt, äh, die gilt genauso, wenn ich irgendwo ein Formular vor Ort ausfalle und das ist äh, immer auch total wichtig ähm, zu äh, beachten, dass es eben Datenschutz auch so eine total wichtige Schnittstelle zwischen der analogen und der digitalen Welt ist. Ähm, genau, äh, Luab hat das gerade ganz gut äh, formuliert, sie ist technikneutral, das heißt, es ist völlig egal, ob ich da jetzt was Digitales, was Analoges, äh, ob ich da eine Diskette oder... WLAN verwendet. Ist, Datenschutz gilt immer, weil es einfach äh, eine Grundverordnung ist, die überall gilt und was äh, total wichtige Grundsätze vermittelt. Das stimmt. Das ist, finde ich, ein total wichtiger Punkt, wo wir vielleicht auch schon, also wir dachten, wir reden so ein bisschen über so zwei große Themen. Das eine ist irgendwie so, also wir dachten ja, es ist für Jugendliche vor allem, ähm, und dann so, was beschäftigt uns irgendwie Schule und Programmieren. Und deshalb ähm, wollten wir einfach so auf den schulischen Aspekt eingehen, ähm, genau und wie Datenschutz in der Schule unserer Meinung nach umgesetzt wird und ähm, so den ganzen Aspekt. Und dann einmal, so ich als programmierende Person sitze bei JugendHackt und möchte irgendwas machen, ähm, worauf muss ich achten, ähm, was habe ich da für eine Verantwortung. Genau. Ähm, ähm, ich glaube, Liv, du hattest doch jetzt auch ein paar Sachen mit Schule. Willst du da mal anfangen? Kann ich gerne machen. Genau, aber ich wollte, meinte eine Schule, weil ich dachte, dass ähm, eine Schule ja noch vieles analog passiert. Ähm, und zum Beispiel, glaube ich, könnte man auch Auskunft über seine ganzen ähm, Arbeiten, die müssen ja auch aufgehoben werden, ich weiß gar nicht, wie lange, relativ lange. Ähm, und auf jeden Fall, ich glaube, dass ähm, man die theoretisch, könnte man sich auch sozusagen erfragen, das ist halt viel zu großer Aufwand, dass deshalb können die einfach Nein sagen, ähm, beziehungsweise, genau. Ähm, aber da ist dann ja auch noch eine Sache, wo es dann halt analog ist. Und wo man auch sich fragen kann, ob das alles so datenschutzkonform ist, wenn es dann irgendwo in einem Keller liegt. Aber genau, dann fange ich mal an. Ich habe ähm, ähm, eine, K ich hatte noch eine kleine äh, kreative Attacke von einer Stunde ähm, und habe was versucht zu zeichnen. Genau, das könnte es jetzt auch mal anbinden. Das ist nicht besonders hübsch geworden. Aber ähm, hier, was ihr sehen könnt, ist... Ähm, so ein tolles Kuchendiagramm, äh, was zeigt, wie viele der DSGVO-Anfragen, die ich an verschiedene Schulen und Bildungseinrichtungen gestellt habe, erfolgreich waren. Ähm, ich hatte leider jetzt irgendwie keinen Geodreieck oder so. Zemp ähm, Grün soll ein Fünftel sein. Ich habe fünf gestellt. Eine davon hat wirklich funktioniert. Das soll das Grüne darstellen. Das Rote soll das darstellen, das nicht so gut funktioniert hat. Genau, wie ich das gemacht habe, es gibt eine Seite als Datenanfragen. Ähm, da kann man sich so einen tollen Text copy-pasten und ähm, kann dann dahin schicken, kann das ein bisschen personalisieren, was man möchte. Und genau, das habe ich einfach mal gemacht. Das habe ich an eine Uni und an drei Schulen, ähm, an, zu denen ich gehe, gemacht. Genau, und ich habe sozusagen eine, meine richtige Schule, besuche dann noch Kurse an zwei anderen Schulen. Ähm, die haben wir natürlich auch irgendwie Daten über mich speichern Und dann habe ich es noch an das Kultusministerium in meinem bundesland ähm, geschickt genau und ähm, wir fangen jetzt erst mit dem positiven beispiel an so. genau es ist ähm, wunderhübsch geworden ich hoffe ihr ähm, seid mir nicht zu wütend dass es jetzt nicht, nicht so hübsch geworden ist aber genau also ähm, ist jetzt sehr ähm, vereinfacht der prozess genau an der uni was man ja macht ist sozusagen man schreibt eine e mail schreibt da rein so ein bisschen äh, kondensiert, hallo, welche Daten haben Sie über mich? Und dann ist das Richtige, was Sie machen sollen, ist, dass Sie nachgucken, ob das auch wirklich ich bin, der es gestellt hat. Sonst könnte ja einfach jede Person sagen, hallo, ich bin Liv, ich hätte mal gerne Livs Daten. Das wäre ja irgendwie suboptimal. Also bei der Uni hat das perfekt geklappt. Ich habe meinen Personalausweis geschwärzt, dahin geschickt. Die haben mir meine Daten zurückgeschickt, genauso wie es sollte. Also 10 out of 10, das funktionierte gut. Das war leider aber auch das einzige Erfolgserlebnis. Genau, <lacht> wenn wir uns jetzt mal weitergehen. Ähm, genau, die Schule 1. Schule 1 hat auch, würde ich sagen, von den Schulen am besten abgeschnitten noch. Ähm, ich habe auch hingeschrieben, hallo, welche Daten haben Sie über mich? Das ist übrigens nicht meine Hauptschule, äh, nicht Hauptschule, aber nicht meine sozusagen erste Schule. Ähm, genau, die wollten dann einen Personalausweis. Da kam gesagt, ich soll mal in der Pause mit meinem Perso vorbeikommen. Das ist okay, das verstehe ich, ähm, genau. Und was sie mir dann gegeben haben, waren so ein Zettel, auf dem nur stand, was für Arten von Daten sie von mir haben, aber nicht, welche Daten sie wirklich haben. Also sie haben geschrieben, wir haben deinen Vorname, deine Adresse und deine Noten. Aber ich meine, der Sinn von DSGVO ist ja auch, dass ich weiß, was genau sie haben, damit ich es korrigieren kann. So habe ich ja keine Ahnung, was die da wirklich gespeichert haben und kann es ja nicht korrigieren. Aber ich dachte, das ist noch. Es ist ein bisschen am Ziel vorbei, aber es ist okay. Es so vielleicht acht von zehn. Ähm, aber oh schön, es gibt Luft für die Zeichnung. Dankeschön. Dann gab es Schule 2. Schule 2 ist auch nicht meine richtige Schule. Und ähm, Schule 2 habe ich auch genau die gleiche E-Mail geschickt. Wollte wissen, was sie für Daten über mich haben, zurückkam. Wir kennen dich nicht. Und selbst wenn, du weißt ja wohl selber, welche Daten du ja angegeben hast, du musstest ja wahrscheinlich ein Formular ausfüllen. Daraufhin habe ich dann geantwortet, dass ich dort den und den Kurs besuche, bei dem und dem Lehrer. Und dann kam zurück, ja, gut, aber du weißt ja selber, wo du wohnst. Auch nicht ganz der Sinn von DSGVO. Ähm, ja, ich würde sagen, das ist, fand ich, so ein bisschen merkwürdig, weil alle, also alle, ähm, Schulen, die ich geschrieben habe, haben ein, ähm, eine beauftragte Person für Datenschutz. Ich dachte, die würden sich vielleicht damit ein bisschen besser auskennen. Also genau, danach war ich irgendwie sehr verwirrt. Aber genau, es gab hier noch Schule 3. Kann ich dazu eine Frage stellen? Kann ich eine Frage stellen? Und zwar hast du dann irgendwas nachgemacht, als du so eine Antwort bekommen hast? Oder ähm, hast du gesagt, ich lasse es jetzt, ich, ich spare mir die Mühe? oder? Ähm, ich Ich beantworte es mal gleich, nachdem ich noch Schule 3 vorgestellt habe und das danach. Weil da habe ich auch ganz viel drüber nachgedacht. Genau, das ist dann meine richtige Schule. Da wollte ich dann einfach mal so fragen, was sie für Daten über mich haben. Und mein Lehrer, äh, also mein Informatiklehrer, ist dort Datenschutzbeauftragter. Und der hat gesagt, dass er leider im Moment keine Zeit hat. Ähm, genau, warum ich nicht weitergemacht habe, erzähle ich euch aber auch gleich. Aber das war so leider also das Traurigste. Also, da ist gar nichts rausgekommen. <lacht> ähm, Genau, und dann gibt es noch meinen fünfter Versuch. der das ist dann beim Kultusministerium, weil ich da ähm, persönlich mal aktiv war. Und ähm, genau, habe genau die gleiche E-Mail geschickt und habe dann einfach meinen Daten zurückbekommen ohne Identifikation. Was ich persönlich ein bisschen merkwürdig fand. Also das PDF war Passwortgeschützt mit dem Datum, an dem ich es bekommen habe, aber ähm, ich meine, es hätte ja jeder schreiben können, hallo, ich bin Liv, ich hätte gerne meine Daten und hätte dann meine komplette Anschrift, mein Geschlecht, meine Handynummer, meinen vollständigen Namen ähm, und eigentlich auch die Herkunft der Daten bekommen. Also da hatte ich ein bisschen Bauchschmerzen, als ich die Antwort bekommen habe. Ähm, und genau, ich wollte jetzt nicht so gerne sagen, welches Bundesland das ist, weil es da eine Person gibt, die dafür zuständig ist. Und ich glaube, da komme ich auch schon so, warum ich da nicht mehr gemacht habe. Ähm, an der Schule finde ich es einfach schwierig, weil ich sozusagen meine Note hängt ja von den Lehrern ab. Und ähm, würde ich da so sehr, ich könnte dagegen ja irgendwie vorgehen. Ähm, das ist ja nichts recht, das ist nicht rechtmäßig, was die gemacht haben. Aber die Frage ist, dass ich dort irgendwie Abitur machen möchte und schon mir das jetzt nicht so kaputt machen möchte. Ähm, Genau, und beim Kultusministerium habe ich auch darüber nachgedacht. Aber ich finde es schwierig, ähm, weil es eine Person ist und ich nicht weiß, wie genau... Also ich möchte nicht, dass die Person jetzt nicht ihren Job verliert oder sowas. Das ist ja irgendwie ein blöder Fehler, aber ich finde, es ist eigentlich schon nicht unwichtig. Ähm, genau, deshalb habe ich halt nicht, nicht weitergemacht. Falls aber jemand Ideen hat, wie man das sozusagen weitermachen <lacht> könnte oder irgendwie so... Ähm, genau, ich hab, bin jetzt auch nicht so auf Konfrontation aus. Es war für mich wirklich eher so ein kleines Projekt, dass ich mal gucke, so wie funktioniert das überhaupt und ich will auch keine Schule da jetzt irgendwie schlecht darstellen oder sowas. Ähm, und es genau, war für mich eher wirklich so ein privates Projekt, so ein kleines. Ähm, aber genau, also ich finde, es zeigt einfach, dass es vielleicht ein strukturelles Problem ist, dass die Schulen das auch einfach allein nicht hinkriegen und dass es nicht die Schuld von den LehrerInnen ist, aber ähm, dass da einfach, glaube ich, vom Land sehr viel mehr getan werden muss, dass irgendwie ähm, die Schulen da Unterstützung kriegen, weil es ja anscheinend nicht funktioniert und auch vom Land selber nicht. Aber genau, das ist ähm, so ein bisschen das, was, was ich gemacht habe. Ja, ein total cooles äh, Projekt, finde ich. Äh, und ich finde, es gibt uns auch schon ziemlich viel Erkenntnis darüber, wie Datenschutz im Alltag äh, tatsächlich funktioniert und in Schulen, ich meine, da sind wir alle von betroffen, alle jüngeren Leute, wahrscheinlich das meiste Publikum dieses Talks hier. Ähm, und was noch wa weiter so schief läuft, ähm, gerade in Bezug auf äh, Bilder und auf Videoüberwachung, was ja total sensible Daten sind, ich meine, damit kann man ja total einfach Leute identifizieren. Da hat äh, Paul auch ein total interessantes Projekt äh, mit, äh, Bahn, mit der Bahn gemacht, was da so schief läuft. Vielleicht kannst du das einmal vorstellen, Paul? Ähm, ja, gerne. Oh. Und zwar. Ähm ein leidiges Thema, das auch jedes Jahr auf diesem Kongress Gegenstand ist von entweder Vorträgen oder, ähm, Schild, okay, dieses Jahr mit den Schildern ist es nicht so super, aber so, so Zetteln an der Wand. Ähm, das Problem ist immer, man wird über, es wird viel mehr Video überwacht, ähm, alles Mögliche soll Video überwacht werden und, ähm, die Frage ist dann auch immer, ob das immer notwendig ist. Ich meine, da an Bahnhöfen wird Video überwacht und ich sehe dann immer so einen Zettel, kennen diese Person und das Bild ist in total niedriger Pixelqualität, weiß ich nicht, was es dann bringt, ob das was bringt, aber es wird immer ziemlich bezweifelt. Aber jedenfalls das Problem mit viel Videoüberwachung ist, dass die die ganzen Daten bekommen und wir aber eigentlich die nur angeschränkt überprüfen können, weil man kann in der DSGVO ähm, immer Datenverarbeitung damit begründen, man hat ein berechtigtes Interesse daran, das heißt es liegt irgendwas daran und es ist auch schon irgendwie ein bisschen wichtiger als das Interesse, dass die Daten nicht verarbeitet werden und damit kann man sich mal ganz gut bei dem Thema Überwachung ähm, das begründen und das kann man dann halt nicht so gut überprüfen und da hatte ich dann ähm, Neulich, als ich mit der S-Bahn gefahren bin in Berlin, ähm, da stand plötzlich in einem der Züge ähm, so ein Zettel: Ja, das wird Video überwacht. Und dann habe ich mir ähm, die Zugnummer aufgeschrieben und so ein paar seltsame Gesten gemacht, so gezeigt, so da, hier auf das Zettel mal überwinkt und gewunken und ähm, habe denen dann irgendwie zwei Stunden später eine E-Mail geschrieben: Ja, ähm, schickt mir doch mal bitte meine Daten, ihr könnt mich daran identifizieren, dass ich das und das gemacht habe. Ich habe so eine Maske getragen. Also eigentlich um mich zu identifizieren, weil es auch eher unwahrscheinlich ist, dass eine andere Person genau die gleichen Sachen macht. Ähm, und ähm, dann ist es so, dass stand auch noch dabei dass es innerhalb von 48 Stunden gelöscht wird automatisch. Und da habe ich gesagt, ja, ähm, man kann so verlangen, dass das eben, das heißt, Verarbeitung einschränken. Also man kann sagen, ja, ähm, verschließt es mal, sorgt dafür, dass es nicht gelöscht wird. Und die so, nö, ähm, es sind überhaupt keine personenbezogenen Daten. Und... Ähm, Außerdem geht es nicht, Sicherheitsinteressen, bla bla, andere Interessen. Ähm, und dann, das ging tatsächlich sehr schnell, muss ich sagen. Also es fand ich gut, ähm, dass ihr, äh, dass die da innerhalb von irgendwie ein paar Stunden geantwortet hatten. Das Problem war da nur, ich habe dann zurückgemeldet und gesagt, naja, das sind immer schon personenbezogene Daten, weil man kann mich damit identifizieren, wenn man zum Beispiel weiß, dass ich so eine Maske trage und so, so, so. Und ähm, dann... Außerdem müsste ihr mir das dann rausgeben und Sicherheitsinteresse stimmt auch nicht so ganz, ähm, weil erstens, wir wissen ja alle oder ziemlich viele, wir wissen ja eigentlich, dass Security by Obscurity nicht so richtig was bringt und ähm, zum anderen ist es auch so, dass... Ähm, ganz kurz, äh, viel, äh, ja, äh, dazu, vielleicht kannst du anderen einmal nochmal erklären, was Security by Obscurity ist, das wissen vielleicht nicht alle unsere ZuhörerInnen. Genau, gerne. Ähm, also Security by Obscurity heißt ähm, im Prinzip, wenn ich ähm, was verschlüssle oder geheim halten will, dann ähm, soll ich nicht geheim halten, wie das funktioniert, also das Verschlüsselungsverfahren, sondern nur den Schlüssel. Also ähm, im Prinzip könnte man sich bei einer Haustür vorstellen, ich soll ähm, mein Haus nicht dadurch verstecken, dass ich mein Haus geheim halte, sondern dass ich ähm, einen Schlüssel habe, den niemand anderes hat. Und ähm, das funktioniert halt eben, es ist halt so ein relativ grundlegender Grundsatz von Sicherheitstechnologie. Und ähm, außerdem ist es so, dass in vielen Supermärkten ja immer man teilweise noch sieht, ähm, einen Livestream der Videoüberwachung. Das heißt, es kann auch nicht so das Problem sein. Und ähm, darum habe ich es jetzt geschrieben und das ist jetzt aber, ähm, haben die dann irgendwie ein paar Wochen später darauf geantwortet und habe mich inzwischen bei der Landesbeauftragten für Datenschutz beschwert. Das kann man nämlich machen, wenn man der Meinung ist, die ähm, Daten werden unrechtmäßig verarbeitet oder so ein Betroffenenrecht wird verletzt, dann kann man sich beschweren und dann ermitteln die und es kann dann auch Geldbußen geben und, und wenn man will, kann man danach auch klagen oder sowas, aber ähm, ja, aber das ist jetzt erstmal noch nichts weiter. Ähm, aber dann nochmal erstmal zurück zum Thema Schule. Ähm, jetzt gerade ist es ja so, dass man viel online lernen und sowas hat ähm, über verschiedene Technologien. Ähm, ja, der ganze Rest ist ja online und die, die viele Schulen verwenden ja Software, die nicht ganz so datenschutzkonform ist oder die Probleme bereitet und nicht Open Source ist und ähm, Tway, du hattest ja ähm, dich mit Zoom beschäftigt. Willst du dazu was erzählen? Äh, ja, genau. Also Zoom ist ja total populär geworden seit Anfang des ersten Lockdowns. Äh, Gerade in Schulen und Unternehmen äh, wird es total viel zu Videokonferenzen äh, verwendet, genauso wie andere Software, die mindestens genauso fragwürdig ist. Ähm, und wir hatten mal in der Jugendhack-Community online darüber diskutiert, wie der Datenschutz bei Zoom ist. Ähm, und daraus habe ich dann mal einfach den Entschluss gefakt, gefasst, hm, ich frage da mal an, ich bin von der Schule aus verpflichtet, Zoom zu verwenden. Ich frage mal an, was die über mich haben. Ähm, die Reaktion war... Gar nichts. Ähm, Sie haben erstmal nichts gemacht. Ich habe die mehrfach ähm, daran erinnert. Ähm, ich glaube, zwei Tage vor der vor dem Ablauf der 30-Tagesfrist auf die Antwort ähm, nach Artikel 15 haben Sie mir geantwortet äh, und eine Kopie der Datenschutzerklärung geschickt. Das ist natürlich überhaupt keine valide Anfrage. Ich habe nämlich nach sehr speziellen Punkten gefragt. Ich habe gefragt, ob Daten von mir dauerhaft gespeichert werden, wenn ich an einem Meeting teilnehme auf Zoom, ob die End-zu-End-Verschlüsselung, also ich wusste, dass sie nicht existent ist, obwohl es genannt wird, ob die existiert. Darauf sind sie nicht eingegangen. Und ich hatte gefragt, ob die Daten die Sie speichern von mir eventuell, wie Logging-Daten äh, vom Clarifying Lawful Oversea Act, vom sogenannten US-Cloud Act, betroffen sind. Auf keinen der Fragen haben Sie geantwortet. Ähm, hätte ich auch nicht erwartet. Äh, ich habe Ihnen dann noch geschrieben, ich, äh, dass Sie bitte die letzten zwei Tage, die Sie noch Zeit haben, das bitte beantworten sollen. Haben Sie nicht gemacht. Äh, danach habe ich das an den zuständigen Landesdatenschutzbeauftragten gegeben. Der äh, hat das nach, ich glaube, drei, dreimal Nachhaken hat er das angefangen zu bearbeiten ähm, und ich habe irgendwann eine Antwort bekommen von Zoom und die war, Sie können nichts dazu sagen, weil Sie von mir keine Daten haben. Ich könne nur eine Anfrage stellen, wenn ich einen Zoom-Account hätte. Das ist erstmal per se falsch, weil Daten auch ohne Account von mir verarbeitet werden. Ähm, das ist natürlich ein Skandal. Da habe ich zurück an Landesdatenschutzbeauftragten geschrieben. Der meinte, äh, ja, Sie geben das gerne mal weiter und werden sich persönlich da nochmal erkundigen. Und eine Woche später habe ich eine Antwort von denen nochmal bekommen, also vom Landesdatenschutzbeauftragten. Ähm, ja, also Sie können das jetzt erstmal nicht weiter bearbeiten. Sie wissen einfach nicht, wer in der Europäischen Union für die Beantwortung der Anfrage zuständig ist. Ähm, Sie wussten nicht, ob Sie das jetzt, also Sie sind auf jeden Fall nicht zuständig, konnten Sie mir sagen, aber Sie waren sich jetzt nicht sicher, es ging darum, ob die französische oder die niederländische Niederlassung zuständig für meine Anfrage ist und Sie konnten sich einfach nicht entscheiden, ob die niederländische oder die französische Niederlassung von Zoom und dementsprechend die französischen oder niederländischen Behörden für meine Anfrage zuständig sind und haben dementsprechend erstmal nichts gemacht. Währenddessen habe ich mich noch weiter beschwert bei Zoom und dann haben Sie mir irgendwann auf meine erste Frage, ob das nämlich alles, verschl äh, ob das alles verschlüsselt ist, da steht ja End-zu-End-Verschlüsselung oben drin, ähm, das habe ich im März, habe ich das in der Anfrage formuliert, da haben sie mir gesagt, ja, seit äh, August werde End-zu-End-Verschlüsselung verwendet und dementsprechend ja, alle meine Daten seien verschlüsselt worden. Ähm, es klingt ja ganz toll, <lacht> nur leider haben sie mir im August geschrieben, dass seit August Verschlüsselung ist und meine Frage aus dem März, ob das verschlüsselt ist, haben sie mit Ja beantwortet, obwohl sie da gerade gesagt haben, äh, nee, meine Daten von damals wurden gar nicht verschlüsselt und das ist äh, ein Skandal, dass mir so geantwortet wird. Ähm, ja, ähm, das ist jetzt beim Bundesdatenschutzbeauftragten gelandet, da war die Antwort, sie sind nicht zuständig. Ähm. Und jetzt warte ich, bis ich mal Zeit habe und äh, ich habe vor, das auf jeden Fall vor Gericht zu bringen, weil ich finde, so ein Verhalten, das ist äh, in mehreren Punkten äh, klare Verstöße gegen Artikel 32 bis 34, gegen Artikel äh, 15. Ähm, ja, und das ist ein, ein absolutes äh, No-Go. Ja, du hast es ja gerade auch schon nochmal angesprochen. So. Also ich meine, das ist ja schon ziemlich erschreckend, dass du das in der Schulung nutzen musst. Jetzt nicht und mehr. Du aber diese Lücken auch Okay. Ja, hat was gebracht. Jetzt bin ich sehr glücklich. Ich habe von Anfang an, waren wir uns big Blue button äh, zumindest besser. Ähm, genau, und ähm, nochmal mit Schule, da hat auch eine Person auf Twitter geschrieben, ähm, dass eine, eine Sicherheitslücke irgendwo in einem System der Schule gefunden hat, womit man die Namen aller Schüler nachschauen konnte, die sitzen geblieben sind. Und ähm, dass äh, dann die Person zu ähm, dem Softwarehersteller gegangen ist und ähm, das bekannt war und ähm, das wohl ein Sonderwunsch des Schulträgers war. Und dass dann Datenschutzbeauftragte der Schule meinten, das ist legal und richtig so. Ich finde, das zeigt ja auch nochmal, wie ähm, viel Arbeit noch in Schulen gemacht werden muss. Und total gut, aber dass du dich dafür dann so, so einsetzt. Ich meine, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also da gibt es ja dann auch ähm, viele SchülerInnen, die sozusagen einfach nur mitmachen müssen und halt nicht. Ähm, das richtige Know-how haben, sich vielleicht ähm, wirklich auch sozusagen dagegen zu wehren, wie du es jetzt gemacht hast. Also, ich finde, das ist ähm, sehr gut, dass du das gemacht hast. Genau, ich finde, das äh, zeigt, äh, das ist natürlich total schlimm, dass es diese ganze Problematik gerade in Schulen gibt, wo total sensitive Daten wie äh, Leistungsdaten von SchülerInnen verarbeitet werden. Äh, das ist ein Problem, dass die, diese Problematik da gibt, natürlich. Ähm, aber ich finde, das ist, ja, genau, äh, Paul sagt gerade, Kinderdaten, das ist ja nicht von irgendwem, sondern äh, von Kindern, die ja eigentlich schützenswert sind. Ähm, aber es ist gar nicht das zugrunde liegende Problem, ich persönlich sehe das zugrunde liegende Problem viel tiefer. Äh, und zwar darin, dass äh, die Informatik in Schulen völlig veraltet ist. Ähm, die LehrerInnen sind häufig gar nicht qualifiziert äh, und der Datenschutz wird häufig an irgendwelche LehrerInnen abgetragen, die keine Ahnung davon haben. Äh, und das in Kombination mit sowieso schon schlecht qualifizierten Informatik Lehrkräften äh, vielerorts in Deutschland generell im geringen Stellenwert von der Informatik in Schulen. Das ist ein Riesenproblem. Ähm, und vielleicht, da habe ich, ich habe auch die Hoffnung, dass sich das vielleicht irgendwie wann ändern wird und dass dann das eben der Datenschutz mit einhergehen wird. Ähm, ja, jetzt zu dem konkreten Fall, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt aus Datenschutzgründen vorlesen darf. Ähm, nein, also ähm, da ging es darum, dass Lücken äh, die Namen der Sitzenden Schüler verraten haben und dann wurde einer noch bedroht. Ähm, das geht natürlich gar nicht. Das kann tatsächlich sogar teuer werden. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt der Fall für die Person, die es gefragt hat, schon abgeschlossen ist, aber ich, mein Tipp wäre, sich bei die oder der, also der oder dem Landesbeauftragten zu ähm, beschweren. Die müssen einem eigentlich auch innerhalb von drei Monaten antworten, sonst kann man sich da auch nochmal, ähm, kann man dagegen auch nochmal vorgehen, weil sowas kann teuer werden, weil ich in der DSGVO drin personenbezogene Daten müssen geschützt werden und wenn die unbeabsichtigt weitergegeben werden, dann müssen auch die betroffenen Personen informiert werden. Also das ist, das sollte man, da kann man sich dann gut beschweren und genau hier ähm, hat, wurde auch hingewiesen jemand, äh, man kann auch den CCC oder Jugendtag konsultieren, ich denke die können da auch ähm, vermitteln was man da machen soll, aber Beschwerde bei der Landesbeauftragten hilft sicher und wenn die einem dann blöd kommen mit wir schmeißen nicht raus oder sowas dann kriegen die nur mehr Ärger also es geht einfach nicht genau ähm, eine Sache noch genau ich habe ja schon gesagt ich war so ein bisschen so ähm, in der Schulbehörde aktiv ähm, und dort saß ich auch in so einem Ausschuss und ähm, was da dann war ist das ähm, auch also das war es muss 2018 gewesen sein also kurz nachdem ähm, die dann wirklich so in Kraft getreten ist und da wurde dann darüber diskutiert, was denn personenbezogene Daten in der Schule sind und was davon besonders schützenswert ist. Und das fand ich so überraschend, dass, dass wir saßen da alle in einem Raum, da waren ähm, noch Vertreter von religiösen Gemeinden und so. Also generell, das war so ein, ähm, so ein einfach so ein großes Treffen, ähm, wo aber auch der Kultusminister anwesend war. Und das fand ich einfach sehr, sehr erschreckend, dass das irgendwie.. Ähm, da diskutiert wurde, und dass das noch gar nicht so, so sicher war. Also zum Beispiel, Religionszugehörigkeit wird ja auch ähm, in der Schule gespeichert, damit man den ähm, passenden Religionsunterricht angeboten bekommen kann. Ähm, und dass sowas ist ja auch irgendwie äh, personenbezogene Daten und auch sensitive Daten. Meine Religionszugehörigkeit kann mich ja für bestimmte Sachen vielleicht angreifbar machen. Und das fand ich total erschreckend, irgendwie, dass, ähm, dass das so offen gelassen wurde. Ähm, Genau, und ich glaube, was wir ja gerade schon jetzt die ganze Zeit angesprochen haben, war dieses Konfrontationssachen. Also wie geht man damit um, wenn was falsch läuft? Habt ihr beiden da vielleicht Ideen? Weil ich bin ja selber in der Position, wo ich sage, ich, ich weiß nicht, wie ich damit umgehe. Du mit dem Zopf, du bist ja sehr, sehr offensiv ja. da. Aber ähm, ja, ich finde es ich schwierig, vor allem, wenn man jugendlich ist und vielleicht unter 18 und nicht richtig weiß, wie man sich wehren kann. Genauso, äh, bei Schulen habe ich dann ganz schlechte Erfahrungen. Ich hatte auch schon äh, in anderen Punkten mit äh, verschiedenen Schulen und verschiedenen Behörden äh, um die Bildung herum äh, Auseinandersetzung mit Datenschutz. Und äh, da ist Konfrontation natürlich extrem schwierig, äh, weil das am Ende die Leute sind, die dir ja deine Zeugnisnote geben. Ähm, und natürlich werden die nicht sagen, du hast eine Anfrage über Datenschutz gestellt, du hast dich beschwert, wir geben dir eine schlechtere Note, aber äh, das ist natürlich so eine unterschwellige... Äh, schlechte Stimmung wieder, äh, entsteht. Das heißt, ich würde eher empfehlen, immer freundlich zu reagieren und äh, zu sagen, "Hey, ihr Lieben, hier läuft irgendwas nicht ganz richtig, ähm, könnt ihr das nicht so und so machen? Das wäre irgendwie besser, äh, damit seid ihr auf der sicheren Seite, also irgendwie eher so äh, Hilfe anbieten und zu sagen, so könnte man es verbessern, als zu sagen, "Hey, das ist alles total falsch. Äh, und wenn ihr es mit einer doofen Firma zu tun habt, würde ich da tatsächlich... Äh, Vorschlagen auf Konfrontation gehen. Es kann, die meisten Firmen spielen auf Zeit, aber wenn ihr denen zeigt, ihr seid hartnäckig, dann tun sie meistens am Ende, was ihr wollt. Aber es kann natürlich Monate oder bei meiner Sache zum Beispiel jetzt schon fast ein Jahr dauern und man kommt nicht unbedingt immer weiter. Vielleicht können wir damit zur nächsten Frage weitergehen. Irgendwer hatte doch im Chat reingeworfen, äh, ja, einfach die Fälle an, an, an Abmahnanwalt geben. Was haltet ihr davon? Findet ihr das richtig? Findet ihr es falsch? Findet ihr es, sollte man machen? Vielleicht, Paul, hast du da so eine, eine, eine Meinung? Um, ja, Abmahnanwälte, das war mal so ein bisschen so eine um, Furcht, die alle hatten, als die DSGVO in, in Kraft tritt. Jetzt gibt es gleich tausende Abmahnanwälte. Und das Problem ist auch immer, man kann gar nicht immer abmahnen. Da muss man nämlich irgendwie. Also es gibt entweder Verbraucherschutzorganisationen, ähm, so Verbraucherzentral und sowas, da lohnt es sich tatsächlich, weil die ähm, ja auch auf systematische Probleme besser hinweisen. Und ähm, das andere ist so klassische Abmahnanwälte, die nach Fehlern suchen. Das ist, finde ich, tatsächlich problematisch, weil ich die generell ein bisschen zwielichtig halte. Ähm, Wofür mir jetzt hier Abmahnung nein, ähm, ins Hausblätter, nein. Ähm, aber generell muss man natürlich schon gucken. Also ich, es ist wahrscheinlich immer sinnvoll, sich bei der oder dem Landesbeauftragten zu beschweren, beziehungsweise wenn er zuständig ist beim Bundesbeauftragten. Die sind dort sehr kompetent, haben auch eben die entsprechenden Mittel, um das durchzusetzen, notfalls halt mit Bußgeldern. Ähm, da ist man eigentlich immer auf der sicheren Seite. Es dauert dann halt ein bisschen. Man hat nicht wirklich den Einfluss, aber die können auch dafür sorgen, dass, ähm, dass man eben, dass man eben das notfalls durchgesetzt wird. Also da muss man eben nicht darauf vertrauen, dass die am Ende nachgeben. Ähm, und ansonsten, wenn man überlegt, äh, wenn man sich das lohnt, kann man sich auch natürlich selber einen Anwalt holen und klagen, ähm, was dann natürlich noch aufwendiger ist, wobei man da zum Beispiel aber auch relativ gut Schadensersatz holen kann. Da gibt es auch inzwischen einige gute Entscheidungen dafür, auch wenn es noch nicht ganz klar ist äh, mit Schadensersatz. Ähm, ja, Liv wollte, glaube ich, noch was dazu sagen. Genau, ich finde, es ist irgendwie so ein ganz schwieriges Thema, weil auf der einen Seite möchte man ja irgendwie, dass sich das ändert und dass es irgendwie für alle gut läuft und vor allem, dass es nicht nur für die ganzen technikaffinen Leute irgendwie einfach ist, aber gleichzeitig finde ich es irgendwie schwierig, so eine Person, also wenn ich jetzt so zum Beispiel mit dem einen Fall weiß ich, es ist eine Person, die diesen Fehler gemacht hat, so, und dann möchte ich auch nicht dafür verantwortlich sein, dass die Person dann irgendwie davon irgendwie so was Blödes mitträgt. Also deshalb finde ich das irgendwie ganz schwierig. Und ich glaube, was ich eher machen würde, ist, dass ich vielleicht der Person selber schreiben würde. Ähm, genau, also, aber ich finde das, find das ganz schwierig, weil ich finde, auf der einen Seite steht so dieses, es soll besser werden und die, es ist ein Gesetz und die haben, haben da irgendwie eine Verpflichtung zu. Und auf der einen Seite ist so dieses, sind ja äh, auch nur Menschen. Aber wer auch eine Verpflichtung hat, sind ja Programmierende, vor allem auch bei Jugendhackt. Um, und ich glaube, damit kennt sich du mit dem Zopf gut aus. Genau, ähm, da war ja so, kam auch im Chat die Frage, wie können wir selbst damit umgehen, wenn wir äh, irgendwie als äh, HackerInnen, als Nerds irgendwie unsere kleinen Sachen entwickeln? Ähm, und da ist, finde ich, immer der erste Satz, äh, erstmal überlegen, was für Daten brauche ich überhaupt? Äh, wenn ich irgendwie eine kleine App baue, wo ich mich anmelden kann, brauche ich eine E-Mail-Adresse? Oder reicht das, wenn ich mir einfach nur einen BenutzerInnen-Namen gebe und ein Passwort? Dann habe ich gar keine personenbezogenen Daten außer dem Passwort. Ähm, und dann ist es sehr viel einfacher, das zu ähm, schützen und so weiter. Das heißt, äh, was ich damit sagen will, Privacy by Default äh, und Privacy by Design. Also erstmal die Anwendung so entwickeln, dass sie so wenig Daten wie möglich überhaupt braucht und auch gar nicht die Möglichkeit bietet, unnötige Daten anzunehmen. Zum Beispiel ähm, Geschlecht, Alter, Nationalität, das sind Daten, die kann man eigentlich immer weglassen. Vielleicht bevorzugte Sprache, das kann sinnvoll sein. Ähm, aber selbst das braucht man häufig gar nicht. Ähm, viel wichtiger ist dann äh, auch die Dinge, die zu verarbeiten, oder mindestens genauso wichtig ist es, die Dinge, die auf jeden Fall verarbeitet werden, müssen zu minimieren. Also zum Beispiel einfach mal nicht standardmäßig die IP-Adressen auf den Webservern speichern von den Leuten, die, die es besuchen. Ähm, automatisch äh, Posts zum Beispiel in einer Chat-App nach zwei Wochen löschen. Ähm, oder generell alle Logging-Daten äh, löschen, personenbezogene Daten verschlüsseln, also äh, in der Datenbank, wo Daten gespeichert werden, äh, irgendwie alles mit dem Passwort verschlüsseln, was nicht für andere zugänglich sein muss. Ähm, somit habt ihr ganz eine minimale Angriffsfläche und gewährleistet eben auch diese äh, geforderte Datensicherheit. Das heißt einfach, würde ich sagen, immer minimieren, was wir machen müssen. Genau, da würde ich mich auch sagen, ähm, das Wichtigste ist eigentlich erstmal, dass man eben sagt, dass man, also, Datenschutz ist grundsätzlich erstmal Datensicherheit, also dass man Daten, die man hat, sicher ähm, verarbeitet, das heißt eben verschlüsselt, ähm, sichere Transportkanäle nutzt. Also ähm, vielleicht habt ihr es mitbekommen, es gab jetzt ja vor ein paar Wochen ähm, so ein Bußgeld, irgendwie 900.000 Euro gegen 1 und 1. Ähm, das lag nicht daran, dass die irgendwelche seltsamen Sachen gemacht haben, irgendwelche kryptischen Vorschriften gegen die die verstoßen haben, sondern die haben einfach nur dafür sorgt, dass andere Leute die dazu nicht befugt sind, auf die Daten zugreifen können. Ähm, und ähm, das ist, heißt, das sind eben solche grundlegenden Sachen, dass man erstmal dafür sorgt, dass die Daten gesichert sind. Und ähm, das Zweite ist dann eben, dass man vermeidet, personenbezogene Daten zu verarbeiten. Das heißt auch nicht, dass man nie welche verarbeiten darf, sondern immer nur, ist es notwendig und ähm, wenn ja, dann kann man sie verarbeiten und sind die Daten noch überhaupt geeignet. Also jetzt zum Beispiel hat jemand geschrieben, dass das mit dem Username ein guter Ansatz ist, aber wenn man ohne Verifizierung Account erstellen kann, ist es auch nachteilhaft. Genau, das ist halt eben so, es ist immer eine Abwägungssache. Kann man jetzt, man kann nicht pauschal sagen, die Daten sind gut, die sind schlecht, sondern man muss halt immer sagen, brauche ich diese Daten? Weil zum Beispiel für jetzt eine Webseite, die nur privat oder sowas ist, wo jetzt nichts ist, braucht man vielleicht keine Verifizierung. Andererseits gibt es Webseiten, wofür man eine Verifizierung braucht. Ähm, das heißt, es hängt immer komplett davon ab, was man jetzt gerade haben will. Und ähm, ja, das sind im Wesentlichen wichtige Sachen, dass man es minimiert. Und dann gibt es noch so ein paar seltsame Sachen. Man muss so eine Datenschutzerklärung schreiben, was auch nicht so schwer ist. Es klingt immer so, als ob das total viel Aufwand ist, aber man muss im Prinzip nur schreiben, welche Daten man verarbeitet, wofür ähm, und welche Rechtsgrundlage es hat. Da gibt es eigentlich im Wesentlichen nur, ist für die Verarbeitung notwendig, ich habe ein berechtigtes Interesse oder die Person hat explizit eingewilligt, wobei Einwilligung auch wieder schwierig Richtig nochmal kurz lesen, vielleicht könnt ihr dazu noch ein paar Fragen stellen, wenn ihr wollt, ähm, aber jetzt wollte, ähm, glaube ich, noch jemand mal was sagen, einer von euch? Du bist gerade gemütet. Äh, ja, genau, ich wollte noch eine Kleinigkeit sagen, äh, und zwar Datenschutzerklärung, ganz wichtiger Punkt, ähm, und da, da finde ich, äh, ist, kann man das... Privacy by Design ganz gut äh, durchsetzen, und zwar nicht Privacy by Design, das englische Wort Design, sondern da können wir das deutsche Wort Design nehmen, also vom Aussehen her. Ähm, da möchte ich mal die äh, Software von Google namens Kaggle anführen. Google ist ja eigentlich datenschutzmäßig äh, echt eine Katastrophe in vielen Punkten, aber Kaggle, das ist ein Framework für äh, Online Deep Learning, ähm, und da fand ich es ganz schön, wenn du dich da registrierst, da hast du die Datenschutzerklärung, alle Punkte, äh, nicht rechtskräftig irgendwie so, äh, in juristischer Sprache beantwortet, sondern äh, mit ganz klar, einfachen, ganz klaren Einsatzfragen-Antworten ist da einmal die Datenschutzerklärung bei der Anmeldung aufgeschlüsselt. Das sind irgendwie nur, äh, ich sag mal, zehn Zeilen, wo alle Punkte, die in der Datenschutzerklärung drinstehen, äh, ganz klar aufgelistet sind. Und dann gibt es natürlich nochmal die äh, große Datenschutzerklärung, wo das ganzes in juristischem Englisch äh, aufgesprach, aufgeschlüsselt ist. Aber eben einfach nochmal äh, bei der Anmeldung ganz klar die wichtigsten Punkte nennen und nicht nur sagen, ja, ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und so weiter, sondern das übersichtlich gestalten. Das finde ich einen ganz tollen Ansatz und ähm, ich glaube, würden mehr EntwicklerInnen diesen Ansatz verwenden. Das finde ich äh, einen sehr guten Punkt, was wir alle berücksichtigen können. Äh, und Liv wollte noch was sagen. Genau, ich glaube, eine Sache, die jetzt auch immer so mh, klar geworden ist, als wir jetzt darüber geredet haben, ist, dass es einfach wichtig ist, so dieses Mindset zu haben. Ähm, und das, ich glaube, hat auch vorhin eine, ähm, eine Person gefragt, so, wie macht man das den entwickelnden Personen <lacht> einfacher, ähm, sich daran zu halten? Und ähm, ich glaube, das ist wirklich ähm, dieses, dieses Mindset, dass man schon von Anfang an so denkt, so, okay, eigentlich möchte ich gar keine Daten erheben und nicht davon ausgeht mit, Okay, ich erhebe ganz viele Daten und benutze nur die, die ich wirklich brauche. Und ich glaube, das kann sowas sein, wo man vielleicht auch an sich selber arbeiten kann und dass man so denkt: Okay, also vielleicht kann man auch im echten Leben mal durchgehen und gucken, so was, was für Daten gebe ich über mich auch selber preis. Und ähm, dass man sozusagen der Default ist nichts preisgeben und immer nur das preisgeben, was man braucht. Und ich glaube, dass das ist ein ganz gutes Mindset ist generell. Also natürlich muss man auch Ausnahmen machen. Man hat ja auch Familie und Freunde, die vielleicht mehr über einen wissen können. Ähm, aber ich glaube, dass sich das auch ganz gut so auf Technologie übertragen lässt. Also, dass man sich da wirklich äh, irgendwie drüber, ne? dass man drüber nachdenkt und ähm, da ein bisschen mehr Zeit rein auch steckt. Und ich glaube, dass es das auch bei ähm, Jugendhack-Projekten ja hm, machbar ist. Also, hat man ja oft ein Wochenende und ähm, ich glaube, dann findet man da zehn Minuten bis eine Stunde, um da mal drüber nachzudenken. Und das ist ja auch ethisch interessant und kann ja auch mit Code die Welt verbessern ich glaube, dazu gehört auch, dass man ähm, die Welt verbessert ähm, in Hinsicht auf Datenschutz. Und es ist ja auch ein wichtiges Thema für Jugendliche. Ähm, warum glaubt ihr denn, wissen vielleicht so viele Jugendliche gar nicht so viel über Datenschutz? Oder ist es ihnen nicht so wichtig? Nochmal so ein, so ein ganz anderes Thema. Es gibt ja viele Leute, die sind ganz für Social Media, ähm, wo Datenschutz vielleicht fragwürdig gehandelt wird. Ähm, warum glaubt ihr, dass vor allem Jugendliche das so ignorieren? Ja, die Frage ist, kann ich natürlich nicht beantworten. Ich, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was andere Jugendliche denken, aber ich denke, ein Problem ist zum einen, dass Datenschutz immer so ein abstraktes Thema ist. Also da, das, das liest man davon. Manchmal liest man irgendwelche Sachen in Zeitungen oder Online-Zeitungen, wahrscheinlich eher, ähm, aber weiß auch nicht so richtig, was bedeutet das jetzt, wie betrifft es mich. Und ähm, zum anderen ist es auch so, so, Datenschutzerklärungen sind ja, wie gesagt, meistens in so einem Jurasprech geschrieben, was eigentlich ganz interessant, gar nicht notwendig, ist eigentlich ganz im Gegenteil, die soll ja wie gesagt gut lesbar sein, sodass möglichst jede Person die versteht, ähm, dieses Microsoft Beispiel vom vorn ist da eher ein komplettes Gegenbeispiel, Es ist eigentlich eher schädlich und man könnte argumentieren, ist fast schon eher eigentlich schon wieder ein Verstoß gegen den Datenschutz und das, also das eben so was das nicht gut formuliert ist. Und ähm, das andere ist, dass man sich auch mit der DSGVO gar nicht so beschäftigt hat. Ähm, ich kann tatsächlich allen Leuten empfehlen, sich die mal durchzulesen. Die ist relativ gut formuliert, anders als manche andere Gesetze, die man kann sich da mal den Anfang durchlesen, alles, was man nicht versteht, überspringen, aber die meisten Sachen versteht man eigentlich relativ gut, so ohne dass man davor irgendwie erst ein Jurastudium oder sowas benötigt. Ähm Und das, finde ich, ist halt eben vorteilhaft auch. Das heißt, man sollte sich damit mal beschäftigen. Und zum anderen müssten halt auch eben, finde ich, müsste mehr Awareness dafür geschafft werden. Ich hoffe natürlich, wir hoffen natürlich, dass dieser Vortrag ein bisschen dazu auch beihilft. Aber vielleicht sollte es auch irgendwie in der Schule oder sowas angesprochen werden. Es gibt ja immer mehr Informatik oder ITG-Unterricht oder sowas. Da könnte man halt auch sich vielleicht ein oder zwei Stunden damit beschäftigen. Das würde, denke ich, schon sehr viel helfen. Hm. Genau in die Richtung auch, weshalb die das gar nicht so äh, häufig ankommt bei den Leuten ist glaube ich, weil sie gar nicht äh, so das Verständnis dafür haben und gar nicht nahe gebracht bekommen, weshalb das wichtig ist. Ähm, darüber haben wir jetzt auch gar nicht gesprochen. Das ist wäre noch mal was völlig anderes. Ähm, aber dass viele Leute sich gar nicht das, dessen bewusst sind, was da für ein Finanzierungs- und Ausbeutungsmodell hinterm Datensammeln steckt äh, und wie viel ähm, und weshalb überhaupt eine App kostenlos sein kann. Ich glaube, diese Reflexion fehlt bei vielen Leuten. Das finde ich äh, total schade, ähm, oder Liv? Ähm. Genau, ja, finde ich auch so. Und ich glaube, dass, also ich glaube, Paul hat ja gerade schon sozusagen angesprochen, so sollte man das auch mehr in der Schule thematisieren. Dem stimme ich total zu, aber ich weiß nicht, ob sich alle Lehrer dem so gewappnet fühlen würden. Ähm, genau, ich habe neulich eine Präsentation gehalten über äh, Datenschutz für Jugendliche in der Schule und habe das zum auf diese Website Have I Been Pwned gezeigt, wo man so seine E-Mail-Adresse eingeben kann und dann ähm, kann man sehen sozusagen, wo, ähm, wo es irgendwie Leaks gab, wo die rausgekommen ist. Das ist ja auch was mit Datenschutz zu tun hat ähm, und das fanden alle total cool und total interessant und da hat ja DSGVO vorgestellt und das kannte praktisch keiner. Ähm, also ich finde, das ist ein guter Punkt, wo man ansetzen muss, aber ich glaube, es reicht nicht. Also ich glaube, da muss die Schule an sich noch selber mehr pushen, weil man das nicht, nicht auf die Schüler ablagern kann. Ähm, genau, falls ihr im Chat oder wo auch immer ihr gerade, nein, man guckt nicht im Chat zu, ähm, wo auch immer ihr gerade zuguckt, ähm, falls ihr noch mit uns weiter diskutieren wollt und noch Fragen habt, ähm, gehen wir danach noch in einen ähm, Big Blue Button Raum, äh, der ein bisschen datenschutzfreundlicher ist als Zoom. So müsst ihr euch da keine Sorgen machen. Und ähm, genau, wir würden uns freuen, wenn noch möglichst viele Leute dort mit uns weiterreden, da dieser Stream in drei Minuten zu Ende ist. Ähm, aber genau, mir hat es total viel Spaß gemacht, mit euch, ähm, mit euch zu diskutieren und ich finde, es ist ein total wichtiges Thema, wo nur noch, glaube ich, endlos weiter darüber reden könnte. Genau, und an der Stelle nochmal, ähm, wir haben jetzt total viele, viele Rückmeldungen schon im äh, Chat bekommen, äh, dass äh, euch der Talk vielleicht auch gefallen hat, äh, und es freut uns natürlich auch total, dass wir euch ja irgendwie ein bisschen Input geben können. Ähm, ja, war total nett äh, mit euch als Publikum, auch wenn wir euch leider äh, dieses Mal nicht vor Ort sehen. Aber es hat ja auch einen Vorteil datenschutzrechtlich. Dann <lacht> egal, nein. Ähm, okay, so funktioniert es nicht, aber gut. Ähm, nee, ja, hat mir auch Spaß gemacht. Äh, auch danke für die, die zugehört haben. Und ich freue mich auch gleich dann noch auf, vielleicht, falls noch Fragen sind, im Big Blue Button, vielleicht auch, vielleicht auch zu eigenen Projekten, wenn ihr da was habt, könnt ihr auch fragen, vielleicht können wir euch ja da irgendwie weiterhelfen oder sowas. Wunderbar, dann tschüss und bis zum nächsten Community Talk. Tschüss, bis zum Big Blue Button.